Hallo! Lang, lang ist es her, dass ich mein letztes Favoritenvideo gedreht habe. Wahrscheinlich inzwischen mehr als ein Jahr, vielleicht sogar mehrere Jahre. Ich muss sagen, ich gucke diese Art, auch wenn es so eine einfache Art von Video ist, immer noch super gerne. Ich lasse mich einfach gerne inspirieren. Ich mache mir einen Tee und mache mir irgendwie eine gute Zeit, während ich die, mir die Favoriten von irgendwelchen anderen Menschen angucke. Und vielleicht geht es euch ja genauso... Falls ja, viel Spaß, hier kommen meine aktuellen Favoriten. Und ich habe mir überlegt, ich teile das Ganze in vier verschiedene Kategorien ein. Food, Unterhaltung, Materielles und Aktivitäten. Viel Spaß! Von meinem ersten Food-Favoriten habe ich euch jetzt schon das ein oder andere Mal berichtet, aber nur der Vollständigkeit halber erwähne ich das hier nochmal. Und zwar ist das dieser Crunch, Hafer Crunchy von Alnatura. Bei uns gibt es Alnatura im Rossmann, im Edeka, also so in solchen Läden. Ähm, ja, und das ist glaube ich kein besonders gesunder Crunch. Also er ist schon mit Zucker und ehrlich gesagt habe ich mir die Nährwerte noch gar nicht so genau angeguckt. Ähm, aber... Es ist wirklich einfach Crunch, weil Crunch geil ist, nicht weil er so gesund sein muss. Da ich aber immer nur irgendwie so eine Handvoll aufs Müsli oder so streue, habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie zu viel Zucker zu mir nehme. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem super gesunden Crunch seid, könnte das vielleicht nicht der richtige für euch sein. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem besonders leckeren Crunch seid, dann schaut euch den mal an. Dann habe ich jetzt für mich Grünkohl entdeckt, beziehungsweise was heißt, ich habe es jetzt für mich entdeckt? Ich fand Grünkohl eigentlich schon immer geil, auch schon als Kind. Das Ding war nur, dass bei uns zu Hause das halt sehr klassisch und rustikal zubereitet wurde. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur darüber spreche. Ähm, also bei uns gab es das immer auf jeden Fall mit Mettwürstchen drin und ich meine, das wurde auch mit einer Beinscheibe, mit Schmalz und mit sehr vielen tierischen Produkten eben zubereitet, die ich jetzt einfach nicht mehr so essen möchte. Und... Dann dachte ich ganz lange, okay, damit kann ich Grünkohl halt nicht mehr essen, weil ich kannte das nur auf diese Weise. Und dann habe ich jetzt aber in letzter Zeit mal ausprobiert, Grünkohl einfach als Pastasauce oder einfach so als Gemüse neben, neben dem Kartoffeln jetzt zum Beispiel oder so zu essen. Und es ist so lecker und so vielseitig und so einfach und ja, ich frage mich, warum ich auf diese Idee schon nicht früher gekommen bin. Weil es gibt aktuell, ich weiß nicht, ob es das, das ganze Jahr über gibt, Grünkohl halt auch eingefroren. Das ist gar nicht mal so teuer und es ist einfach sehr, sehr lecker und sehr gesund. Deswegen, warum nicht mal Grünkohl ausprobieren? Und mein letzter Food oder eher Drink-Favorit ist aktuell Lilee Wildberry. Ich trinke das einfach im Moment so gerne, weil es macht mir einfach gute Laune. Es erinnert mich daran, dass jetzt Frühling wird und dass man vielleicht irgendwann auch wieder rausgehen darf oder auch nicht. Aber es schmeckt gut, es ist mir teilweise ehrlich gesagt schon ein bisschen zu süß. Ähm, aber ich mache immer noch gefrorene Himbeeren oder diesen gefrorenen Beerenmix mit rein und die machen das Ganze noch ein bisschen saurer, finde ich. Und ja, also ich will jetzt niemanden dazu animieren, irgendwie mehr Alkohol zu trinken oder überhaupt Alkohol zu trinken. Aber mir ist so aufgefallen, es gibt inzwischen einfach kaum noch Anlässe, zu denen man mal was trinkt. Also jedenfalls ist das bei mir so. Und ähm, ich bin jetzt auch keine Person, die dann abends vorm Fernseher irgendwie ein Bier trinkt oder ein Wein oder so. Ähm, ich, trinke eigentlich immer nur so in Gesellschaft und ja, da muss ich euch jetzt nicht erzählen, dass die aktuell wegfällt. Aber irgendwann haben wir uns angewöhnt, ab und zu einfach mal so eine Flasche Lillet und Berry zu kaufen und das dann hier zu trinken. Wir haben irgendwie ein Bild gemalt, haben dabei das getrunken und es war einfach nice. Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Also bei mir ist auf jeden Fall der Alkoholkonsum so dermaßen nach unten gegangen, was ja auch nicht schlecht ist, was ich jetzt auch nicht irgendwie verteufeln möchte oder sonst was. Aber... Ab und zu mal so was Besonderes macht dann doch einfach noch mehr Spaß. Dann machen wir weiter mit meinen Unterhaltungsfavoriten und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, Before She Knew Him von Peter Swanson. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe euch schon mal ein anderes Buch von Peter Swanson gezeigt, das heißt The Kind Worth Killing und das war auch schon mega cool. Und jetzt habe ich zum Geburtstag dieses hier geschenkt bekommen, ich weiß es also es ist keine Fortsetzung, aber es erinnert vom Thema und von der Machart schon an das ähm, The Kind Worth of Killing. Und ja, es ist ein Thriller, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr spannend. Die letzten 50 Seiten konnte ich nicht alleine in einem Raum verbringen, weil ich Angst hatte. Und es ist ein nices nicees Buch und es ist auf Englisch, aber es ist wirklich einfach verständliches Englisch. Also auch für Leute, die sich vielleicht nicht ganz so sicher fühlen, vielleicht eine ganz gute Idee, einfach mal sich das anzuschauen. Also am Anfang dachte ich so, okay, ich weiß jetzt so in welche Richtung das geht, weil ich ja auch schon das andere von ihm kannte. Aber wie gesagt, die letzten 50 Seiten haben mein Leben verändert und ähm, es ist so geil. Guckt es euch mal an. Dann habe ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne den 1,5 Grad Klima-Podcast von Luisa Neubauer gehört. Ich glaube, so heißt der oder ungefähr so. Ähm, Luisa Neubauer kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ist eine der Gründerinnen von Fridays for Future in, German, in Germany, in Deutschland. Es geht also um das Thema Klimaschutz, Klimakatastrophe, Klimaveränderung. Sie lädt da immer sehr, sehr spannende Gäste ein, ähm, sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch so, jetzt war letztens zum Beispiel Karolin Kebekus da, also es ist jetzt nicht irgendwie super anstrengend, sich das anzuhören, aber man lernt dabei auf jeden Fall was und es ist immer wieder krass. Also nach jedem Podcast denke ich mir, warum, warum, Punkt. Also hört euch den mal an, falls ihr daran interessiert seid und ähm, euch ein bisschen weiterbilden wollt zum Thema Klima, Klimaschutz und so weiter. Dann spiele ich im Moment immer mal wieder das Spiel Codenames. Das kennt vielleicht einige von euch. Ich muss sagen, ich kannte es nicht als Kartenspiel, sondern ich habe es als Online-Spiel kennengelernt. Und immer wenn wir im Moment so mit unseren Freunden äh, skypen oder Facetime oder über welches Programm auch immer, dann spielen wir das zwischendurch mal und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also falls ihr das nicht kennt, Codenames, es gibt es auch als normales Kartenspiel, ähm, dass man es auch wirklich am Tisch spielen kann. Ähm, aber eben, wie gesagt, auch online inzwischen, was ja wirklich sehr cool ist. Und ähm, es macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, soll ich euch jetzt erklären, worum es geht? Ich habe ein bisschen Angst, dass es das, das Video sprengen würde. Aber es geht eigentlich darum, dass es zwei Teams gibt und jedem Team werden bestimmte Begriffe zugeordnet. Und einer im Team oder eine im Team muss probieren, einen Überbegriff über möglichst viele Begriffe zu finden, sodass der andere oder die andere im Team herausfinden kann, welche Begriffe ihrem oder seinem Team zugeordnet wurden. Bing! Es ist eigentlich sehr einfach, wahrscheinlich klang das gerade relativ kompliziert. Schaut es euch mal an, es ist online, es ist kostenlos und es macht Spaß. Dann habe ich zum Geburtstag ein Abo der Geo-Zeitschrift geschenkt bekommen und habe seitdem jetzt schon zwei Ausgaben der Geo gelesen, beziehungsweise diese hier bin ich noch nicht ganz durch. Aber es ist so geil. Also erstmal finde ich, ist das eine mega gute Geschenkidee, falls ihr mal wieder eine Idee braucht. Zeitschriften-Abo, richtig gut. Und zweitens, ist die Geo irgendwie eine Zeitschrift, bei der mich ungefähr jeder Artikel interessiert. Und ich finde, es ist ein ganz guter Mix aus wirklich fundierten Informationen, wo man wirklich was lernt und Geschichten und Stories und auch Persönlichkeit und so. Also wirklich nicht anstrengend zu lesen, aber trotzdem denkt man sich, okay, ich nehme daraus auf jeden Fall was mit, mehr als aus der Bunte oder so, auch wenn ich die Bunte gar nicht kenne, aber ich stelle sie mir so vor. Ähm, also ja, vielleicht der Tipp an euch, Zeitschriften oder eben diese Geschenkidee oder eben guckt euch mal die Geo an, weil die ist echt nice. Und in der letzten war auch ein Artikel darüber, wie die diesen Corona-Impfstoff so schnell entwickeln konnten. Das war auch sehr interessant, also auch wirklich sehr aktuelle Themen. Und ähm, hier jetzt zum Beispiel der Plastikplanet, wie Kunststoff die Welt verändert und die Natur sich wehrt. Also wirklich, also genau meine Themen. Super interessant. Jetzt ist gerade die Müllabfuhr da und es ist laut. Nach ungefähr einer halben Stunde ist die Müllabfuhr jetzt weitergefahren. Ich habe in diesem Unterhaltungsteil noch zwei Favoriten für euch. Erstens eine Serie und zwar sagen jetzt bestimmt ganz viele, oh Gott Leonie, die Serie ist ja sowas von 2018. Aber vielleicht wisst ihr das noch, Serien und ich waren nicht immer so gut befreundet und es gibt tatsächlich immer noch relativ wenige Serien, die ich durchgeguckt habe. Ähm ich arbeite dran. Aber diese hier ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben und das ist Jane the Virgin. Das kennen jetzt bestimmt schon ganz viele von euch. Es geht um eine Familie, die in Miami lebt. Es ist im Style einer Telenovela gemacht. Also es ist so ein bisschen mit so einem Erzähler und auch einige eher unrealistische Dinge passieren. Zum Beispiel, und das ist so die Hauptstory, ist, dass Jane, also die Hauptfigur, künstlich befruchtet wird und vorher aber eigentlich noch nie Sex hatte. Also sie ist schwanger ohne Sex und das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich. Und so startet das Ganze und so entwickelt sich das dann immer weiter und es macht so Spaß, sich das anzugucken, es macht gute Laune. Man fühlt so richtig mit dieser Familie mit, man denkt, man würde zu dieser Familie dazugehören. Und ja, es macht echt Spaß, es sind glaube ich sechs Staffeln oder so, also wirklich viele Folgen und ich habe sie komplett durchgesehen. Und mein letzter Unterhaltungsfavorit ist der Kanal Popsugar hier auf YouTube. Das ist der YouTube-Kanal, mit dem ich am häufigsten irgendwelche Homeworkouts mache, weil ich muss sagen, wir, wir machen diese HIT-Workouts oder diese einfach nur Übung, Übung, Übung, Übung, nicht so viel Spaß. Und auf diesem Kanal ist es aber so, dass immer so drei Leute oder so vor der Kamera sind, meistens alles Frauen, eine Trainerin und zwei, die da mitmachen. Und mir macht es einfach Spaß. Die haben Spaß. Das sind sehr abwechslungsreiche Übungen und auch ganz, ganz viel ohne jegliches Equipment. Ich bin danach immer total fertig. Also das sind so meine Go-To-Fitness-Videos, wenn ich mir was aussuchen kann, was ja eigentlich immer so ist. <lacht> Machen wir weiter mit der Kategorie Materielles. Da habe ich auch drei Sachen für euch. Das erste sind Spiegel. Ich habe mir in letzter Zeit relativ viele so Einrichtungsvideos angeguckt. Ja Und da ging es immer wieder darum, dass Spiegel die Räume viel größer und heller machen. Und dann dachte ich mir so, okay, heller könnte ich definitiv gebrauchen und größer ist ja auch nicht schlecht. Und bin bei eBay Kleinanzeigen auf die Suche gegangen und habe da jetzt inzwischen zwei Spiegel erstanden. Den ersten für, ich glaube, 15 Euro. Der war erst grau und dann habe ich den, ähm, den Rahmen noch so angemalt, damit es... Vom Farbton besser zu der sonstigen Einrichtung hier passt. Und dann noch diesen hier für 25 Euro, ein riesen Teil, der einfach nur geil ist. Der war auch, also wir mussten auch mit dem ähm, Drive Now dahin fahren, um den zu kaufen, weil der auch ziemlich schwer ist. Und es ist halt wirklich so ein, ich glaube 70er Jahre Oma-Spiegel. Und ja, ich finde den einfach toll. Ja, er macht den Raum heller, ja, er macht den Raum größer. Und ich finde, auf dieser Kommode sieht es einfach sehr, sehr schön aus. Dann habe ich irgendwann letztes Jahr eine Bodylotion geschenkt bekommen von Anayake, wenn ich das jetzt richtig Anayake, wie auch immer. Ähm, einfach diese ganz einfache Bodylotion, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wie teuer sie war, aber ich weiß, dass ich es liebe, mich damit einzucremen, weil die hat einfach so einen ganz, ganz leichten Duft. Meine Mutter hat mir die geschenkt und sie meinte, da kann man auch irgendwie Parfüm mit reinmischen. Wenn man denn Lust hat, dann riecht es noch ein bisschen intensiver. Aber ich finde, dieser leichte Duft ist gerade das, was sie so besonders macht. Also es ist dieses Saubergefühl und nicht dieses künstlich sauber, sondern wirklich sauber und gepflegt. Und ach, ich liebe es, mich damit einzucremen. Und das Geile ist... Immer nachdem ich mich damit eingecremt habe, ziehe ich meinen Bademantel an und der riecht jetzt inzwischen auch schon so und das ist nochmal ein Pluspunkt. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung über diese Marke, wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall keine Naturkosmetik, ich glaube das würde draufstehen, aber ja, die ist auf jeden Fall toll. Und dann bin ich in letzter Zeit wieder mehr auf Vinted aktiv. Vielleicht habt ihr das auf Instagram mitbekommen. Ich verkaufe da auch teilweise Sachen, aber ich kaufe da natürlich auch Sachen. Und habe jetzt letztens diese Hose gefunden, die ich seitdem gefühlt nicht mehr ausgezogen habe. Die ist einfach so bequem, sieht meiner Meinung nach so schön aus und ist einfach geil, weil die ja... Seht man ja, warum die geil ist. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ähm, ich ziehe die sowohl zu Hause an, so als Jogginghose, als auch draußen. Einfach mit Sneaker oder auch so Stiefeletten oder so. Also ich finde, das sieht alles gut aus damit. Ähm, und ich freue mich schon so auf den Frühling, wenn man sie dann wirklich so draußen tragen kann und so ein Outfit darum kombinieren kann. Auch wenn das wahrscheinlich dieses Jahr nicht stattfinden wird, weil... Naja, aber ja, die Hose finde ich geil. Und die hat, wie teuer war die eigentlich? Ich glaube, 12 Euro oder so. Ich gucke mal kurz nach. 13 Euro und 1,90 Euro Versand. Also, ja, das gefällt mir. Und last but not least habe ich noch zwei Aktivitäten für euch, die ich im Moment so sehr zu schätzen weiß. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue darauf. Das Erste ist, dass wir jeden Mittag, also vor allem, wenn das Wetter gut ist natürlich, aber eigentlich jeden Mittag. vor Mittagessen oder Nachmittagessen rausgehen, unsere recap becher mitnehmen und uns einen Kaffee holen. Einfach in irgendeinem Café hier. Ich glaube, wir haben bis jetzt auch noch keinen doppelt konsultiert, weil es so viele gibt und weil wir alle irgendwie unterstützen wollen. Aber ja, einfach diese Aktivität. Ich gehe raus, ich bezahle etwas für einen Kaffee und weiß das zu schätzen und es schmeckt auch noch so gut. Also... Diese Liebe zum Kaffee, einfach ein schwarzer Americano, ist dadurch bei mir so groß geworden. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir gleich wieder rausgehen und wir wieder Kaffee trinken, weil es ist einfach eine schöne Mittagspause, man hat frische Luft, man sieht Menschen, man bewegt sich und man hat so ein leckeres Getränk und man unterstützt noch wen. Also, top! Und mein letzter Favorit für heute ist, Parfüm aufzutragen. <lacht> also, es geht mir noch nicht mal so sehr darum, dass man dann besser riecht oder so oder irgendwie künstlicher riecht, sondern ich finde, sobald man Parfüm trägt, fühlt man sich irgendwie ein bisschen anders. Ich finde, das macht was mit einem und dieses, was es so macht, das gefällt mir so, weil ja, es gibt im Moment eigentlich gar keinen Anlass so richtig. Ich finde, Parfüm ist schon eigentlich was Besonderes, Parfüm zu nehmen, aber vielleicht ist ja auch der Alltag jetzt schon Anlass genug und ich mag das irgendwie einfach sehr, morgens, wenn ich mich fertig mache, dann noch Parfüm zu nehmen, weil... Man fühlt sich einfach noch eine Stufe fertiger als ohne. Das gefällt mir. Das waren meine Favoriten für heute. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was sind eure Favoriten aktuell. Vor allem würde mich diese letzte Kategorie interessieren. Was macht ihr im Moment? Was wisst ihr im Moment sehr, sehr zu schätzen? Und worauf freut ihr euch? Weil, ja, in dieser Zeit braucht man das, finde ich, einfach. Und wenn es dann so einfache Dinge sind, wie sich einen Kaffee holen oder so... Aber man, sich ganz, aber man ganz genau weiß, dass das einfach sehr viel für einen tut, finde ich das umso schöner. Deswegen schreibt mir doch mal, was sind gerade so eure Aktivitäten, die euch, euch gut fühlen lassen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal bitte, ob ihr Bock habt, dass ich öfter Favoritenvideos drehe, weil wie gesagt, ich gucke sie sehr gerne. Mir macht es auch Spaß, darüber über so Sachen zu sprechen. Es muss jetzt, habt ihr ja gemerkt, nicht unbedingt nur Kosmetik sein, sondern einfach so aus meinem Leben. Und falls ihr das möchtet, würde ich das auch sehr gerne regelmäßiger machen. Ansonsten habt noch einen schönen Tag, passt gut auf euch auf und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!